Er ist in diesem Zustand, äh, in einem Zustand, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Bei diesem intensiven Zeitplan ist es sehr demuteinflößend zu sehen, was er durchmacht und unter welchen Bedingungen er durchfährt, um diese Sache auf die Beine zu stellen. Der Zeitplan ändert sich. Jeden Tag gibt es neue Dinge, die wir versuchen entweder einzubauen oder zu ändern oder vor allem mehr und mehr einzubauen, denn er weiß, dass dies nur einmal im Leben ist. Gleich nachdem er vom Motorrad gestiegen ist, nimmt er an Veranstaltungen teil, gibt Interviews. Und was die Leute nicht sehen, ist, wenn er nicht auf der Bühne steht. Er ist bei privaten Treffen, er telefoniert, er sieht sich die Dokumentationen an oder die Vorbereitungen für Veranstaltungen, die in den verschiedenen Ländern stattfinden. Er spricht mit potenziellen Kontakten. Ich meine, er ist von morgens bis abends dran. Videoanrufe, wenn es Anrufe gibt, manchmal während der ganzen Fahrt. Unglaublich, wie viel er parallel erledigen kann. Denn Anrufe erfordern eine gewisse Konzentration. Ich weiß einfach nicht, woher er die Energie nimmt. Wisst ihr? Er schläft im Moment vielleicht drei Stunden pro Nacht. Und er ist jeden Tag weniger und weniger. Ich glaube, es gab ein einziges Mal, dass wir von Italien nach Genf fuhren. Und es war ein ziemlich anstrengender Tag, eine stundenlange Fahrt und er musste direkt in Interaktion und Treffen gehen. Er war bis auf die Haut durchnässt, er hatte nichts gegessen und das ist auch eine Sache. Er ist nicht zur richtigen Zeit, er ist zu früh oder zu spät. Und dann zu sehen, wie er nach einer zwei- bis dreistündigen Fahrt im Regen vom Motorrad absteigt, und tanzt und sich dann entschließt, mit uns Fußball zu spielen, das ist einfach, es ist wirklich inspirierend, was ein Mensch erreichen kann. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist er ganz voll Energie. Er geht auf die Leute ein und will etwas geben. Aber was wir vergessen ist, dass er, äh, er geht wirklich an seine Grenzen, wisst ihr, bis zum Maximum. Darüber hinaus gibt es so viel mehr, was in Indien, in den USA, in der Stiftung passiert, das er managen muss. Wiederum, alles, was nicht funktioniert, kommt zu ihm. Wann immer die Teams Führung brauchen, kommen sie zu ihm. Die Leichtigkeit, mit der er mit all diesen Situationen umgeht, die für jeden anderen wirklich nervenaufreibend sein könnten, und es ist eine Inspiration, so im Moment zu sein. Für uns selbst ist es jedoch eine Inspiration, unsere ständigen Begrenzungen zu durchbrechen, unsere ständigen Identifikationen und auf dem Höhepunkt dessen zu sein, was wir sein können.